Wir bauen uns unseren eigenen SUSI Smart Speaker. Dazu nehmen wir ein billiges Lautsprecherpaar auseinander. Wir brauchen nur einen von den beiden Lautsprechern. Da wird das Kabel abgelötet, denn wir machen unser eigenes Kabel dran. Auf die Pullung achten. Nun kommt der Raspberry Pi da kleben wir Kühlkörper drauf. Und hier ist unser Respeaker, empfindliches Mikrofon. Wir kleben ein Kaptonband auf die Rückseite, damit es keine Kurzschlüsse gibt. An die selbstgedruckte Frontplatte kommt jetzt der Lautsprecher dran. Unterlegscheiben nicht vergessen, sonst biegt sich die Platte. Das Kabel muss nach unten damit es gut um das Gehäuse herum gefädelt werden kann hinten dran 3 cm lange Stützen da ist noch Platz für Isolierung obendrauf jetzt unser Mikrofon das Kabel unten rum passt ganz genau jetzt können wir unten noch die SD-Karte rein tun und das Kabel passt dann ganz genau daneben, wenn noch ein Gehäuse drumherum kommt. Viel Spaß mit Susi!